Und außerdem, den Plan werden wir eh brauchen, ob jetzt in zwei Tagen oder zwei Wochen oder zwei Monaten. Irgendwann mir, müssen wir die Viecher ja töten. Ich bin mir im Übrigen nicht sicher, ob die Harfe überhaupt beweglich ist. Vielleicht müssen wir sie in Südwall reaktivieren und gehen dann einfach, ja. Tja, das wird die Zeit zeigen. Naja, und wenn wir Pech merken die das mit der Harfe und werden, ähm, darauf reagieren. Und wir verlassen uns auf einen Elfen, dass er die Hafe findet? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Nun, es ist unsere beste Chance. Das, es sei denn, die Göttin sendet mir erneut eine Vision. Diese Elf ist vermutlich älter als ihr. Das mag sein, aber ob er klüger ist? Es geht hier nicht um Klugheit, bei mir. Es geht hier um meine ich mag es nicht, Weltgespür. Ich dachte, geht gerade geht ihr als selbstverkündeter Weißmagier oder Graumagier oder Schwarzmagier hätte die, die Schriften von Roald im studiert. Es geht darum, dass ich mein Leben nicht auf, ein, auf die Interaktion eines mir unbekannten Wesens verlasse. Ja, ja, und Horasian vertraue ich auch nicht. Sind wir jetzt fertig mhm. mit dem Rassismus? Ich verspüre ein Ziehen in eine gewisse Richtung. Ich denke, ich könnte euch jetzt sofort ohne eine Karte oder einen Kompass zu konsultieren, sagen, in welche Richtung Südwall liegt. Die Frage ist, ob sich dieses Gefühl konkretisieren wird, wenn wir tatsächlich in Südwall sind. Naja, dann drehen wir euch einfach wie so ein Kompass in die Richtung und gucken, wo es euch hinzieht. Das kriege ich hin. Ja, das wäre fürs Erste mein Plan. Und das Gefühl, das der Elf beschreibt, ist ein ganz ähnliches. Und zur Not meditiert ihr noch einfach einmal. Das, ja, nenne mal, das nenne ich doch mal einen ge gelungenen Plan. Wir verlassen uns auf das Bauchgefühl einer, verzeiht, Kapitania und eines Elfen. Richtig? Da beruht unser Plan. Naja, naja, jetzt also ja, ja, richtig. Also, wir haben hier die Götter auf unserer Seite, Abelmir. Ihr könnt nicht von der Hand weisen, dass die Kapitania über gewisse Fähigkeiten verfügt. Und ihr könnt nicht von der Hand weisen, dass wir mittlerweile zwei übereinstimmende... Tatsachenbeschreibungen aus verschiedenen Quellen habe. Unabhängigen Quellen. Er wolle mir noch dazu gesagt haben. Gut. Mir gefällt es auch nicht. Aber Was ist so, unser Plan B im Notfall? Also, Plan B ist, dass wir in Südwall einfach Kontakt zu den Botschaftern Hafax aufnehmen, Informationen über das Gefängnis einholen und wieder gehen. Das klingt doch ja schon eher realistischer. Obwohl, Hafax ist nicht gut Kirschen essen. Ich denke, an dieser Stelle wollen wir, das eher, äh, nicht ersaufen. Nun ja, Havax ist manchmal etwas unberechenbar. Ihr habt ihn noch nicht kennengelernt, aber... Ich wollte gerade sagen, sorry, aber ist das nicht eine starke Mistkonstruierung von Havax' Charakter? Ist nicht irgendwie der verlässlichste allerhalb Teichen? Naja, und wenn er dem Einfluss vom Flitter steht, nicht mehr. Naja, solange wir ihn nicht wütend machen, hat er sich schätze ich ganz gut unter Kontrolle. Ja, und wir hoffen, dass wir einen guten Tag bringen schon. Naja, und er wird ja auch vermutlich selber nicht da sein, sondern nur irgendwelche seiner Lakaien. Nun, das Wer ist äh, unter Hafax amiral Den Namen haben wir doch auch schon gehört. Hm. Dorgstein? War es nicht irgendein von Romilis? Also ich weiß nicht, wie die Bastarde heißen. da gibt so viele von denen. Ich meine, es wäre Abstein gewesen. Aber sicher bin ich mir nicht. Nun ja, nee, wir werden sehen, wer sich dort vor Ort befindet. Also, auf Fall. Ah, die Aranier sind wohl da. Bitte begleitet mich. Kapitana! Oh, Sulamin erhebt sich und äh, geht nach draußen. Ja, wenn du nach draußen kommst, kannst du sehen, dass die Aranier auf den ersten Blick auch schon näher gekommen sind, aber irgendwas anderes ist wohl gemeint. Und wenn du dann den Blicken und auch den Fingern der Matrosen folgst, kannst du sehen, dass sie wohl ins Wasser deuten. Und wenn du dann über den, ja, an die Reling herantrittst, kannst du wohl erkennen, wie dort ein großes, zagefälliges Ding im Wasser schwebt. Sieht äh, schwammförmig aus, möchtest du fast meinen, und äh, schildert wie der Regenbogen, vor allem unglaublich rot. Oh nein, sagefällig nicht schon wieder. <lacht> ähm, sieht das aus wie ein Lebewesen, oder? Ja, mach mal eine Pflanzenkunde. Schauen wir mal, was dir äh, dieses Wesen so alles ähm, sagt. Pflanzenkunde. Mit Pflanzenkunde wahrscheinlich nicht so viel Augenblick. Nein, definitiv nicht. Ja, also du kannst es überhaupt nicht deuten. Es ist halt ein großes, würde ich sagen, drei, vier Meter großes, ähm, ja, ein, ein Blubbel unter Wasser. Und das ist es quasi direkt bei uns dran? Oder? Ja, Du würdest, noch weiter du würdest du weg? sagen, so zehn Meter entfernt von eurem von eurem Holz und es bewegt sich nicht sehr schnell also ihr werdet da äh, wohl demnächst dran vorbeigefahren sein aber es ist äh, definitiv in eurer in eurer Nähe Weiß irgendjemand der Anwesenden was das ist? Äh, wie mein Name Kapitänje? Sorry, warte, ist sie weggegangen? Also sie ja, ja, ist da und ich habe oh, gesagt, ihr soll mitkommen Ja, oh. wir sind natürlich alle gefolgt Dann dürfen alle diejenigen, die gefolgt sind, natürlich auch eine Probe machen Pflanzenkunde, wir, ja? Sagen, sagt man, man hat theoretisch Pflanzenkunde jetzt nicht. Am auf, auf Ich kann direkt auf, auf Alchemie. Kann ich direkt Alchemie verwenden? Nein, kannst du nicht. Also ah, meine Pflanzenkunde ist Wenn man jetzt kann. auch Alchemie nicht hat. Uh, das ist ein richtig mieser Wurf, aber vier Punkte. Ich würfe mal plus 15 auf Wildnisleben, das schaffe ich eh. Nicht. Wildnisleben ist auch noch gut, ja, ja, mit Spezialisierung, Seefahrt, falls du das hast. Heißt. Gebt aber ja, einfach also. mal an, an Silem weiter. Vermeidet in jedem Fall den Kontakt des Schiffes mit diesem Ding, bevor wir wissen, was es ist. Ich, Ach, kann, es durch das Wasser nicht, ich kann es durch das Wasser nicht ausmachen. Ähm, denkt ihr, wir könnten es vielleicht mit einem Bootshaken herausfischen? Die Frage ist, ob wir sollten. Aber wenn ihr es nicht erkennt, wollen bin ich zumindest wollen? zuversichtlich, dass es kein Dämon ist. Nun, ich bin mir... Nicht geschult darin, einen äh, unter Wasser zu erkennen. Äh, tatsächlich kenne ich den Namen durch und nur aus Zeichnungen und den Batareor äh, nur aus einer einmaligen Betrachtung auf trockenem Boden. Äh, nicht desto trotz. Äh, was kann es schon schaden, eh? Naja, wenn ihr es haben wollt, dann holen wir es Sulamin. Das kriegen wir schon hin. Gut, aber seid vorsichtig. Wir wissen nicht, was es ist. Wir, wir sind sowieso basically direkt daneben, richtig? Ja, ja, ihr steht alle neben mir in der Rede, klar. Weil, weil dann ist auch irgendwie mit einem Bootshaken zu, zu pieksen oder vielleicht, wenn es nicht zu schwer ist, einen Meter aus dem Wasser zu ziehen, auch nicht das große Problem, denke ich. Ja, du also unter Wasser ist sowieso alles ein bisschen leichter. Es ist halt drei bis vier Meter groß. Also so also übergroße Vase, würdest du fast sagen, mit einem kugeligen Bauch. Ähm, du kannst keine Augen erkennen oder Tentakel. Es ist einfach ein roter Blob. Ähm, du erkennst sogar, dass es das ein Schwamm ist. Also es muss irgendeine Schwammkreatur sein. Also ich würde sagen, wie, wie gesagt, wir, wir fischen das raus, ziehen es halt so ein Meterchen aus dem Wasser und wir das betrachten können und wenn dann immer noch keine Ahnung hat, schmeißen wir wieder zurück. Ja, dann, bam bam bam bam, Götter und Kulte plus 10. Oh, Götter, Kulte, oh, das könnten wir, wir schaffen. Kostet mir mal ein parade -Talent ums Eck. Ach, oh, ist ja noch ein schlechter Robbo. 20 und 1. Oh mein Gott, ich habe das echt geschafft. Ich bin, ich bin perfekt. Ich bin perfekt in der Balance, Frosty. Die Götter wollen es. Ja, äh, Rafim, du erkennst Alle es. 13 Rafim, du erkennst es, weil du dich in letzter Zeit sehr viel dann doch mit Raya beschäftigt hast. Du verwundest ein bisschen, äh, warum Zulamin das nicht auf den ersten Blick erkannt hat. Das ist wohl ein Raya-Schwamm. Der ist eigentlich hier nicht heimisch. Ähm, ist wohl eine Art gutes Omen von Raya, möchtest du meinen. Und äh, Serpentilio könnte sehr interessiert an dem Kontaktgift sein. Also, wenn man das jetzt rauszieht, äh, sollte man sehr vorsichtig sein, weil man doch sehr schnell betäubt wird. Äh, ansonsten ist das ein gutes Omen. Naja, also, Solami, du kannst mir ja korrigieren, falls ich nicht recht habe, aber das sieht doch aus hier wie das Ding, über das du erzählt hast, dieser raya schwamm da, wenn man den anpackt, was die Hand so witzig wird. Das ist ein raya schwamm Ja. Ich komme aus den Bergen, Rafim. Naja, das Gift soll aber trotzdem ganz potent sein. Äh, nun gut. Das haben Sie, Pendilio. Nun, wir könnten das herausfischen, einen Teil herausschneiden, eintrichten und den Rest wieder fortwerfen. Das klingt nicht der Götter Kapitän, ja, ein Schwamm ist in der Lage, sich aus auch nur dem irdlich kleinsten Teilchen seiner selbst wieder selbst zusammenzustellen. Ihr müsst keinen Schaden an der Kreatur befürchten. Nun, dann äh, nehmen wir es als Geschenk der Göttin, wenn noch ein etwas seltsames. Naja, vielleicht können wir das Gift ja für irgendwas brauchen. Mir Weiß wird eine Handvoll Applikationen einfallen, und sei es nur die äh, Betäubung verwundeter Seeleute bei der Chirurgie. Ähm, weiß jemand von euch genau, wie potent das Zeug ist? Ihre werden es ertesten müssen. Naja, Abel, mir ist ja unter den Mutigen, also der macht das bestimmt. Soweit ich weiß, muss ein Schwamm immer nass gehalten werden oder eine bestimmte Feuchtigkeit haben, damit er nun ja dauerhaft wirksam ist, oder? Und Sonst geht er. Hey, und? Nun ja, ich wollte nur auf diesen Umstand hinweisen. Nun, mir ist in letzter Zeit kein eklatanter Landgeg mir ist in letzter Zeit kein eklatanter Mangel an Wasser um uns herum aufgefallen. Ich bin mir also sicher, wir sind was das angeht, gut ausgestattet. Während ihr mit den langen Haken und äh, Piken das Ding, äh, wie gesagt, eine 3 bis 4 Meter große Vase an euch herangezogen habt und jetzt das an der Bordwand herumschabt, könnt ihr wohl sehen, wie es anfängt zu pulsieren, so als würde es atmen von innen heraus und äh, könnt aber auch erkennen, wie wohl ein ziemlich starker Sog entsteht. Für euer Schiff jetzt kein Problem, aber wäre euer Schiff kleiner, also jetzt für, für irgendwelche Ruderboote, wäre das sicherlich ein Verhängnis. Können wir das Ding nicht mit dem Ladekran an Bord holen, indem wir ein Netz unter es bringen? Es, Ach, es scheint ja noch voller Wasser zu sein. Vermutlich ist es nun ja etwas schwerer als na, ein, ein normaler Schwamm schicken wir ein halbes Dutzend unserer Seemänner mit den Piken hin, und die holen das dann einzeln draus. Ich denke, das geht deutlich schneller, als dass wir den Kran jetzt aufbauen und dafür nutzen. Naja, aber Außen wir es ja, ja nicht umbringen, ne? Vielleicht ist es besser, es von... Nun ist es jetzt ohnehin an der Bordwand. An der Bordwand hinunterzuklettern und ein wenig die Oberfläche abzuschaben, das sollte doch für eure Zwecke reichen. Ja, warum nicht? Ich probier das. Ja, und mit diesen Worten würde ich anfangen, meine Rüstung auszuziehen. Ja, alles klar, dann gib mir mal eine Kletternprobe. Ähm, ich erschwere sie dir um drei Punkte. Also, ich will mir zumindest ein Seil umbringen, weil ich bin ja schon über der blutigen See. Also die Schrank, ja, der ja, ja, schon klar. Schon klar ich gehe also schon mal unter Deck und fische ein Antidot aus dem Kopf. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich, ich trommel die zehn Leute trotzdem zusammen, aber die äh, holen dann nicht dem Pieken das Zeug raus, sondern die halten das Seil von Rafi. Ja, ähm, ich würde. Ja, aber mir hol mir doch mal, wie heißt hier so ein Schaberchen und so ein Glas und so, was du da hast aus deinem Köffer hier. Na gut. Ich bin gleich zurück. Ja, aber bring den schönen Schaber, nicht diesen hässlichen, den du mir letztes Mal gegeben hast. Ja, ja, ja. So, aber du, äh, du überlegst mal so ein bisschen, du hast in den Büchern ja wohl auch schon davon mal gelesen, äh, die Sachen kommen eigentlich eher in Myrano vor. So, Das ist weniger was für, für das Perlenmeer. Ähm, also, er ist hier nicht heimisch. Und du hast auch gelesen, dass es unglaublich viele tödliche Unfälle gibt bei den Schwammtauchern. Also, wenn Rafim da jetzt äh, vom Klettern technisch äh, auf den Schwamm fällt, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass er stirbt. Jetzt überlege mir auf den Weg nach unten, an dem ich wieder hochkomme. Raphim, habt ihr es euch wirklich überlegt? Ich habe viele Geschichten gehört, und gelesen, oder gelesen, besser gesagt, über Schwammtauer, die nun ja, als sie diesen Schwamm bergen wollten, verunglückt sind, tödlich verunglückt sind, könnte man sagen. Also wollt ihr wirklich da runter, um ja, nur damit Serpentil was da zu spielen hat? Naja, aber vielleicht brauchen wir das ja. Und ich meine, wenn Raya uns das jetzt schon schickt, dann sollten wir es auch nutzen, oder nicht? Können wir das Ding nicht einfach an Deck bringen und dort untersuchen? Ja, aber ich befürchte, dann würden wir es umbringen. Und ich glaube, das würde Raya jetzt nicht so gut finden. jede könnte einen Schwamm nicht umbringen. Es sei denn, ihr löst seine Gesamtheit in Säule oder ich nehme an Feuer drauf. Was die Frage? Also jemand, der Magie-Kunde 16 hat, würde ein Amatrotz X einem vor Kontaktgift schützen? Äh, ja, doch schon. Okay, sag mal, das also es raus, ist ein bisschen. Es, es ist halt immer noch nur ein. <lacht> gib mir mal einen Dreier, ein Dreier Armatrotz. Okay. Nun, äh, Rafim, wenn ihr wollt, ich könnte eure Haut so hinreichend verstärken, dass eine Absorption von. Äh, sagen wir niedrigschwelligen Kontaktgiften euch vermutlich nicht schädigen würde. Ja, und Aber mir seid euch sicher, dass das wirklich gefährlich ist nun ja wenn ihr auf ihn faltet ihr tot naja das würde ich gerne vermeiden in der tat ja dann macht das mal mit einem zauberchen das äh, wird ja nicht schaden oder äh, nein auf keinen fall äh, nun einen moment bitte und zwar wir zaubern an amatros 3 und wir möchten gerne kommen sagen wir dreimal kosten sparen äh, Lange her, ich muss immer meine LC schauen, was kostet sparen kostet 3 CFP-Stern, oder? Ja. Yep. Okay, dann möchten wir viermal Kosten sparen für dann 4 ASP. Äh, Deshalb wird sich auf eine 6er Erschwernis. Wir lassen uns Zeit für eine 2er Ich weiß auch, okay, ich könnte ja noch 3 ASP mehr sparen. was oh komm. Äh, wird, mal. Du, du kannst eine Zeit lassen. Habe ich doch gerade gesagt. Ach so den. Habe ich gesagt, den ich verkürze es auch. Ich meine natürlich, ich lasse mehr Zeit. Dann es aber 8 ASP 12. 12 minus 4 sind 8. Na, 12 halbiert auf 6, weil ich Gildenmagier bin. Sorry, du hast nee, recht. Du, du, hast, recht, du, hast, recht, du hast recht, du hast recht. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch falsch mache. 12 minus 4 sind 8. <lacht> dann halbiert, weil ich Magier sind 4. Das ist ein Unterschied von einem Punkt, aber ihr habt recht. Das muss genau sein. Äh, es ist so eine 3er-Erschwernis auf meinen 17er ZFP. Ja. Yeah. Wird <lacht> vermutlich klappen. Und dann. Uh, das ist gar nicht mal so. <lacht> gut. Ja, ihr würfelt alle richtig bad. Ähm, ich spare 4 ASP vom Zaubern und dann nochmal einen von. Um, mein übrig einen ZFP-Stern. Es äh, kostet mich also 4 ASP. Schoko kriegt ähm, einen 3 er trotz für 5 Minuten. Kost, das kostet 40 Botin, also 4-mal kostet oder 3-mal Was hast du für eine natürliche Rüstung? 1? Ach ja, stimmt. Sorry. Du hast auch eine äh, natürliche Rüstung, ne? Ja, ich hab eine natürliche. Warte, mussten mal eben nachgucken. Die sind, soweit ich das verstehe, nicht additiv? Ich glaube, oh, die sind oh, nicht additiv. Das ist eine natürliche Eins. Rüstung. 1 der das no ist, ist eine, ist sind eine magische, natürliche Rüstung. Okay, sie sind mit normaler Rüstung additiv, das heißt, sie sollten auch mit natürlicher Rüstung additiv sein. Darauf können wir uns einigen, oder? Ja. Okay, gut. Nur das schwarze Fell macht nicht mit, weil sonst wäre zu OP. Okay. Er profitiert So, 40% von 9 sind 4. würfel mal deine Kletternprobe. Plus 3. Du hast sowieso gute Attribute. Ja, aber wenn, ich wenn, er so schlecht, wenn er so schlecht würfelt wie wir jetzt, dann... <lacht> Was ist hier los? Meine Spieler die haben Würfel, die guten Würfel über die letzten die vier Monate einge, alle rausgewürfelt. Die Würfel und wir haben sind keine eingestaubt. Mehr. Ja, äh, bist ein bisschen ungewohnt. Ähm, du musst nochmal ein bisschen deine, deine Schultern so auskugeln, so also hin und her, äh, damit dann der, der Armatrotz, der sich dann über dich gelegt hat, äh, auch dann mit deiner Schuppenrüstung interagiert und harmoniert und dann kannst du langsam und vorsichtig an der glitschigen, eisigen Wand aus Holz herunterklettern und ja mit der restlichen Grazilität, die dir deine Finger zugestehen, kannst du dann so ein bisschen Sachen für Serpentilio oder generell auch Zulamin oder alle anderen, die wollen abkratzen. Es ist so schwammiges Material also es ist weniger kratzen, sondern eher so ein schneiden so eine große Alchemistenschere, die den Serpentilio noch mitgegeben hat. Und äh, vorsichtig, ohne dass da äh, so ein triefendes Nesselgift äh, austritt von dem Schwamm, kannst du das dann äh, verkorken und äh, langsam vorsichtig ab und zu rutschen, weil deine Füße wieder runter äh, nach oben klettern. Ja, ich würde oben mich wieder über die Rennen schwingen. Also das war ja schrecklich. Also ich bin zweimal fast abgerutscht. Ja, hab ich habe. Ja, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ähm, möchte jemand das Glas so anfassen oder soll ich es vorher waschen? Ich habe einfach nur den schon mitgebracht. Sagt Serventino, während er das Antidot wieder in an seinem Gürtel verstaut. Ja, du kannst auch sehen, wie da wohl am Rande ähm, auf der Außenseite noch so ein bisschen Nesselgift runterläuft. Mhm. Ich werde das unten in Tücher einschlagen und diese anschließend verbrennen, denke ich. Vielleicht solltet ihr euch die Hände waschen, Raffin. Ja, ja, ja. Äh, wir sollten den Schwamm jetzt wieder Schwamm sein lassen. Ja, Efe. mach den los. Äh, ui, Kapitana. Wir haben auch etwas äh, Schlagseite, sagt man so? Äh, ui. Ich muss, äh, acht dagegen steuern, ja? Ja, ich hätte gerade sehr petio das Glas in die Hand gegeben und wollte ihm gerade mit der Hand noch auf den Rücken schlagen und halte mich nur auf. Das hat gut geklappt. Oh, jetzt habe ich euch fast. Das wäre witzig geworden. Ja, in der Tat. Sehr lustig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, Kapitän, ja, ich kann mir lieber sofort darum. Ja, und mit einem letzten Atmen des Schwammes äh, könnt ihr sehen, wie ein weiterer Strudel, ein weiterer Sog entsteht und das Ding nach unten abtaucht. Das ist eine seltsame Kreatur. Naja, aber irgendwie schon ganz niedlich. Nun ja, es ist ein übergroßer Schwamm. Nun, so etwas haben wir auch noch nicht gesehen auf unseren Fahrten. Wie gesagt, normalerweise kommen sie nur in noch vor. Ich frag mich, was er hier zu tun hat. Nun, eine natürliche Ursache dafür wird sich wohl nur schwerlich finden, oder? Hm, ob es wohl etwas mit dem Ritual zu tun hat? Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss das Kontaktgipft abwaschen, bevor dieser Zauber aufhört. Und reibt euch nicht die Augen. Ja, so doof bin ich jetzt auch nicht. Ich wollte es nur einmal sagen. Danke. Ja, so vergeht die Zeit. Ihr könnt euch wieder die Hände waschen, der Zauber klingt ab, ihr könnt euch noch etwas erholen. Und dann nach einer weiteren Stunde, die ihr wartet, noch einige Dinge besprecht, könnt ihr weitere Rufe vernehmen und die Segel werden gänzlich eingezogen. Neben euch könnt ihr dann auch die Rufe der Sklaventreiber hören, die dann verklingen und auch die Trommeln, die euch stetig begleitet haben. Und äh, dann gehen die beiden Schiffe links und rechts äh, von euch in eine äh, V-Position. Ihr könnt dann auch hören und auch sehen, wer ihr dann nach unten tretet, wie Beiboote von den Alan runtergelassen werden und die Kapitäne der jeweils beiden Schiffe dann auch zu euch auf das Schiff hinüber gelangen und in einem großen Konvoi nehmen dann auch die ähm, Aranier ihre Segel aus dem Wind und äh, lassen sich dann heraustreiben. So dass dann auch nach grob 10 Minuten ähm, die fünf Kapitäninnen der aranischen Flotte bei euch aufschlagen. Äh, ja, eine kleine Leiter, die dann heruntergeworfen wird, wo man sich dann nach oben ziehen kann. Und so wird es dann doch relativ äh, kuschelig, wenn ihr möchtet für jeweils euch Helden. Zwei Kapitäne von Alan Seite und fünf Kapitänen aus Iranien, äh, die dann bei euch in der Kapitänslounge äh, sitzen würden. Oder aber ihr macht das woanders. Oh, wir waren da schon mal mehr drin. Ja, also die Stimmt. werden hereingebeten, gerade wenn es draußen so ungemütlich ist. Mentidio mhm. hat ein nervtötendes Stück, wie ein kleines Stück roten Schwamm auf der Schulter, aber selbst wenn ihr es ihm sagt, keiner kann den da runternehmen, weil Giftig. Gut, dann äh, habt ihr bei euch an äh, Bord bei Zulamin in der Lounge. Alles ist ein bisschen enger, aber der Tisch ist zumindest, äh, ja, also nicht alle können auf das Sofa, aber der Tisch ist äh, groß genug gewählt und die ähm, Kajüte wurde ja auch ausgebaut, äh, kombiniert mit der alten Unterbringung von Zulamin Kapitän äh, Tito Secundo Uludas. Der Wille des Patriarchen, bei dem ihr schon an Bord wart, Stabskapitänleutnant Jahobal Karinor von Gestari als Ramsporn. Ihr habt die Kapitänleutnant Selime von dem Katechismus der Wahrheit und die vier anderen äh, aranischen Kapitäninnen äh, Versprechen aus Holz, Hammer von Zorgan, der Stachel von Farukant und der Stern von Palmyrabat. Ähm, Vorsprecherin wird dann allerdings die Kapitänleutnantin Selime sein die sich dann äh, vor euch verbeugt und Zulamin äh, grazil ihre Hand gibt. Willkommen auf der Avianda. Herzlichen Dank für euer Willkommen. Ich melde mich zum Dienst wie befohlen. Ich hoffe, wir können euch unterstützen. Wir haben von anderen Schiffen gehört, dass ihr aus Janka aufgebrochen seid und haben uns euch direkt angeschlossen. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, was die Mission sein soll, aber wir möchten euch unterstützen bei egal dem, was da kommt. Wir bieten euch unsere Schiffe an und überbringen einen Gruß von Arkos Das ist ein sehr waghalsiges Angebot, wie ihr sicher noch herausfinden werdet, aber da ihr schon mal da seid, werden wir die Hilfe sicherlich nicht ablehnen, oder Kapitana? Ich denke auch nicht. Beim ersten Teil unseres Plans setzen wir zwar etwas mehr auf Heimlichkeit, aber beim zweiten Teil, denke ich, könnten wir Unterstützung gut gebrauchen. Gut, dann lasst uns die Damen doch einmal über die Situation in Kenntnis setzen. Hm, Kapitana, ich möchte Ihnen noch bevor wir das tun, etwas vorschlagen. Sicher. Ich meine, äh, ich möchte jetzt nicht unvertrauensselig wirken, aber ich würde diese fünf Kapitäne doch gerne erst einmal auf äh, den Bund eingeschworen haben, bevor wir ihnen von unserem Plan erzählen. Oder zumindest den Schwur hören, dass äh, keine dieser Informationen an Ohren gelangt, wo sie nicht hin sollten. Wir sind selbst, selbstverständlich bereit, jeden Schwur zu leisten, der uns nicht in Konflikt mit den Aufgaben von Akosha bringt. Oder nickt. Ich denke, eine entsprechende Formulierung ließe sich einrichten.